Ihr könnt es jetzt auch ohne Zwingen machen, das geht auch. Da würde ich halt vorne und hinten zweimal mehr kontrollieren. Und halt sehr vorsichtig sein beim Schneiden. Ich drücke dann immer noch in der Mitte mal drauf. So, ganz vorsichtig die Säge drauf, dass die Schiene sich halt nicht verschieben kann. 500 wird man haben. Das sind exakt 300. Wie so. genau sind wir im CNC-Bereich? So. Also wiederholgenau. Schneiden. Ist das die Methode, die ich momentan. Fehler. So lange, bis ich was Besseres gefunden habe. Ich glaube, da gibt es was Besseres. Vielleicht. And we do it in the mix. Mm -hmm. Oh, Sparrows. <lacht> da kann man sehen?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 Wir machen das so hier. Oben kommen jetzt trotzdem noch diese Scharniere rein. Und dann fällt die von alleine zu. Jetzt die Frage, wie macht man es auf, wenn man es aufhaben will? Wir machen hier ein Loch rein. Das probieren wir jetzt sind. Da habe ich Bock drauf. Das machen wir. Coole Sache. Also machen wir das Teil jetzt wie lang? Mal spannend, mal spannend. Fach 10.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 Okay. Und? Das wird uns eine ein Mero sein. Das ist jetzt hier und das sind das. 6-5-Watt zusammenschrauben. Ist das möglich? Music Licensing Reimagined. Ah, immer mit der Kamera denken. Ganz wichtig. Ich muss die Kamera fühlen. Fühl die Kamera. Ja. Yeah. Fühl das Bild. Und jetzt können wir uns hier das Teil schön festhalten. So. Zack. Theoretisch können wir das jetzt auch festlegen. Oder theoretisch. Praktisch ist es dann im Weg, so wie das jetzt. Okay. Wir müssen jetzt hier noch ein bisschen dran arbeiten. So, wird's gehen. So. Ja, und. Musik Licensing Reimagine Da haben sich zwei Jäger Beide tot